Hi und bekommen mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Super Smash Bros. Ultimate. Ja, hier geht es noch ein bisschen weiter. <lacht> ähm, ich glaube, heute oder gestern ist der erste DLC-Kämpfer rausgekommen und ja, darum werden wir uns in diesem Part nicht kümmern. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe noch nie ein Video gemacht über die Piranha-Pflanze und den klassischen Moos und ja, würde ich mal sagen, machen wir das. Ne? vorbei in den nächsten Part und um den DLC-Kämpfer kümmern werden. Ne? Und ja, ich würde sagen, übrigens hört meine Musik im Hintergrund. So was Smash Bros. Brawl Musik, awesome. Ja, gehen wir mal äh, in den klassischen muss und wir werden auch schon direkt den nächsten Charakter sehen, wir im nächsten Part spielen. Und ja, wo wir haben einmal die Piranha Pflanze und Joker aus Persona 5. Und ja, um nehmen wir uns im nächsten Part kümmern, zusammen mit irgendwas anderem noch, was ich gerade schön entdeckt habe. Und ja, gehen wir einfach mal direkt rein. Ein Blümchen zeigt 10. Äh, hier kann ich noch mal die Dings wechseln. Das Kostüm natürlich. Während ich hier noch kurz herausfinde, wie das Spiel noch mal funktioniert, ist schon ein bisschen her. Also, ja, immer die Gott rein da und ich habe gar keine Dings oder doch oh ich habe neun Stück ähm, Tickets soll man am Anfang genau <lacht> stimmt wenn man die am Anfang einsetzt dann bekommt man glaube ich bessere Belohnung am Ende ne? so war das doch gut okay irgendwie okay muss erstmal wieder reinkommen. Ich wollte keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. So ich bin echt irgendwie draußen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Aber normal ist so ein bisschen überfordert. Ich kämpfe direkt gegen drei Leute. Ne? So, Was macht diese Kugel? So, die haben sich selber umgebracht. Gut, so nach oben mache ich so ein hier alles klar unten habe ich noch nicht boom. ich glaube ich im trailer schon mal gesehen da strecke ich mich so boom <lacht> penetriert ja, gut. die attacke verstehe ich irgendwie nicht so das Ist hat einfach nur damit ich wollte über mir treffe oder was okay. Keine Ahnung. Ich habe es irgendwie geschafft. Also, was wollte eigentlich. Aber bitte nur gegen einen Gegner und auf eine größeren Map, wenn es geht. So, neutral Smash ist... das hier. Ich einfach nur nach oben irgendwas hier schießen. Das ist gut, wenn jemand unter mir ist, wahrscheinlich. So, wenn ich nach rechts Smash drücke, dann lade ich irgendwie was auf. Und dann... Durch Giftschwein, okay. Wenn ich Da unten drücke, dann kann ich den hier machen, weil ich mich in eine Richtung aufladen. Oh, Aber das so ja, Ridley's Dingen. Oh. Also ja ist ein bisschen ja, seit ich Smash gespielt habe, ich glaube, so ein bisschen nachdem ich den letzten Part aufgenommen habe. Habe ich noch ein bisschen gespielt, aber das ist jetzt auch schon Monate her, glaube ich. Also ja. Ich versuche hier noch reinzukommen wieder, okay? Bom. Aufladen. Boom. Gift. Du die vergiften. Ich nehme mal an, ne? von beiden seiten gepeitscht da du musst jetzt gerade natürlich hochgehen ich werde kein ding sein ich bin schon fast wieder auf 5.3 hier hat gegen die beiden ist halt gar nicht mal schlecht weil die haben nicht so eine gute rettung ja du geh mit sehr wohl ja, warum haben die Piranha Pflanze so einen Kämpfer gemacht? Ich bin wahrscheinlich auch einer dieser Leute, die irgendwie verwirrt ist, deswegen. Aber ja, was soll wir machen? Wir haben, wir haben ihn jetzt. Oh, eine Krone. Und ja, oder sie? Keine Ahnung. Da ist Audrey kommen. Damit ein Master die World gespielt. Also, wenn ich gedrückt halte, kann ich das Ding in der Luft halten. Gut. In Ordnung ist diese Piranha Pflanze, gegen die man kämpfen muss. Oh Gott. Komm her. Boah. <lacht> der nom nom nom strecken weil zwei Kämpfer, kämpfer ne okay haben die alle mit blumen zu tun die charakter ich habe jetzt nicht aufgepasst so daisy auf jeden fall aber sie war länger als ich aber gar nicht hier normal kommen eingesetzt ich kann irgendwie flattern ah, nee, ich habe äh links an stimmt da wollte ich nicht machen Ah. Ich bin nicht. nein weil auf ihr alles einsetzen mein gott ja, super oh, gut ich überlebe auch gut bist du auch wow. sehr gut ich kann eigentlich voll hinter dem ding campen und mich die ganze zeit so schrecken aber ja mein gott bin ich schlecht <lacht> äh, ja aber war jetzt irgendwie zu erwarten ne? Au. weg ihr seid feuer ihr seid sehr effektiv gegen mich wird am besten immer dieses gift aufladen ne? Dreck. ich nehme an je länger man auflädt so länger bleibt das ding ich weiß nicht. ich sehe jetzt nicht so ein unterschied passiert wenn dann wenn ich dann länger auflade ich glaube ich mache mehr schaden ne? was ist das? wenn gift nicht hilft dann feuer eben ich weg oh, aus Weiß gar nicht was die dings ist ja, doch weiß ich schon ach man ja, ich wollte das nur sehen was wollte Ultimate? Das habe ich mal im Trailer gesehen irgendwann mal vor Eon gezeigt wurde. Verwaltet sich in diese diesen Boss aus Brawl, PT oder irgendwie so was, PT Piranha. Das ist so eine riesige Piranha-Pflanze, die so zwei Käfige mit sich hat. Da muss man früher irgendwie Prinzessin Zelda und Peach irgendwie draus befreien. story muss von braun oh Gott. nein muss punkte nachholen und ich komme ich gegen die bosse irgendwie besser klar ich habe so gefühl gegen die komme ich ein bisschen besser klar aber schauen noch immer der boss ist P2P ran, ja. okay. Warum? Ganze gegen das macht doch gar keinen Sinn, Mann. Na ja gut, jetzt die Bosse habe ich halt raus, mehr oder weniger, sagt er, bevor getroffen wird. Dieses Mal gibt schon wieder abgelaufen. Einfach hier hinten. Schade. Was ist das? Boah. Schön, dass... So, egal, jetzt sind wir mal geschossen. Aua. gott ich bin voll auf die fresse Geh rein da. nein das gibt es jetzt nicht ja oh, mein schild ist ja noch kaputt ey. Boah. das sind ja mein ding habe ich nicht gerade so ein ding platziert ist nicht ein charakter mit dem ich jetzt so gut klarkommen werde habe ich so ein gefühl das gibt es jetzt nicht ich verfehle die ganze zeit die items hier geh weg von mir nicht ich morgen sterben vor den ging, gegen die fresse vielleicht noch was werden wenn ich glück habe wie tut er jetzt nur noch zwei mal machen was er schießt den dritten irgendwie da hinten irgendwie nein in falsche richtung da oh so, wollte schon sagen alter wäre jetzt gut wenn ich das jetzt schaffen würde <lacht> wie wegrennt oh gott Jawohl. ich habe bis jetzt noch nie geschafft den schweif abzuhauen den schwanz abzuhauen wenn jetzt so ist kann glaube ich willst du geh weg schon Na. Okay, schaffe ich aber. Komm. Also ich werde jetzt voll dämlich getroffen. Ja, schießen nur zweimal jetzt habe ich das Gefühl. Oh, ich wollte damit erledigen. Okay, gut. Wie ist es dem Boss mit? Im ersten Versuch geschafft, da ist doch auch was, ne? Gut gemacht. Nicht über acht. Was soll's, ich bin zufrieden. Ja, weil er jetzt schon Monate her ist, kann ich jetzt irgendwie nicht mehr erwarten. Und ja, dann heißt, dem Part sind wir ja schon fertig, weil im nächsten Part machen wir dann ein bisschen mehr. Wollte auch noch den klassischen Modus machen. Hätte ich schon irgendwie viel früher machen sollen, weil weiß ich nicht. Ich glaube, als ich das Spiel noch gespielt habe, ist die Piranha Pflanze auch schon draußen gewesen. Aber ja, hatte ich dann irgendwann keinen Bock. Ich bin irgendwann froh, dass das Spiel vorbei ist. Also das Projekt, die Aufnahmen. Und ja. Wenn wir dachte, heute macht sie jetzt mal die Piranha Pflanze und im nächsten Part machst du Joker warum nicht? dann hast du ja wenigstens auch ein bisschen kompliziert wieder. dann kann ich wieder Pause machen bis der nächste DLC gerade rauskommt. naja, oh ich kann noch mal ein paar Online-Matches versuchen, habe ich auch noch nicht. ich habe noch kein einziges Mal online gespielt. wo ich glaube, ich habe einmal online versucht zu spielen, aber das war so unglaublich schwer am lecken. Das ging nicht. aber ich glaube, ich habe auch irgendwie ähm, ein Part irgendwann mal hochgeladen zu der Zeit. also ja glaube ich nicht gleichzeitig hochladen und online spielen, weil sonst wird das unglaublich viel lecken. Aber ja, das habe ich so ein bisschen abgeschreckt. Aber vielleicht mache ich ja mal irgendwann ein bisschen, wenn der, wenn der äh, Bedarf hoch ist. Und ich nicht glaube. Also ja, ja mal auch mal. Erlebt. Ich glaube, dem Part werde ich so am Samstag hochladen. Ne? Oster Samstag und Oster Sonntag kommt dann der der Joker. Jetzt haben wir jetzt haben wir Robin und den Joker. Jetzt brauchen wir nur noch Batman. So, 16, 16 Minuten. Ich kann noch einige Geister kaufen und so danach mal gucken. Ich habe schon den Kämpfergeist von einer Pflanze. aber schauen. Ich glaube, ein paar Sachen noch im nächsten Part machen. Also ja. Ja, hier wird ein bisschen kürzer, nächste Part ein bisschen länger. Warum piranha Pflanze in Smash Bros ein Kämpfer ist da wird jetzt einfach mal so im raum stehen gelassen und ja, ja gerade ist halt untergrund thema so als remix irgendwie da so, geben mir belohnungen kurem eigentlich schon fast alle geister ne? macht das jetzt nicht so einen unterschied und ich jetzt bekommen glaube ich Nö. also jetzt nicht so gebracht was soll's Okay, Klassisch. ein Charakter noch übrig und das ist Joker und den knüpfen wir uns im nächsten Part vor. Wie ich sagen. Ich bedanke mich alle herzlich für Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr einen, ein, da ist der M-Master, macht ein Cameo in diesem Part. <lacht> äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und ja, lasst ein Like, ein Abo und Kommentar das wäre richtig nett von euch und dann sagt Tschüss, bye bye, das Baby.